Vielleicht habt ihr eines meiner letzten Videos gesehen, in dem ich darüber gesprochen habe, wie ihr mich so einschätzt. Ich hatte euch das vorher auf Instagram gefragt und indem ich dann selber etwas dazu sage, wie ich mich einschätze oder ob ihr mich gut kennt oder wie ihr mich kennt. Auf jeden Fall hat mir irgendjemand darunter den Vorschlag geschrieben, ob ich nicht mal zusammen mit euch einen Persönlichkeitstest machen würde. Und zwar diesen 16 Personalities Test. Das ist der Myers Briggs Typenindikator, so heißt der richtig. Ähm, falls euch das nicht sagt, ich lese das mal kurz vor, was dazu auf äh, Wikipedia Wikipedia steht. Ähm, der Myers-Briggs-Typenindikator ist ein kommerzielles, aber nicht wissenschaftlich fundiertes Instrument, mit dessen Hilfe die von Carl Gustav Jung entwickelten psychologischen Typen erfasst werden sollen. Es kann durchaus sein, dass ich diesen Test schon mal gemacht habe, denn ich habe ja Medien- und Wirtschaftspsychologie studiert, wo eben auch dieser Psychologieaspekt ähm, enthalten war und darin haben wir uns tatsächlich schon mal unterschiedliche Persönlichkeitstests angeguckt, auch selber gemacht, bewertet und so weiter. Und ähm, deswegen kann es sein, dass ich das tatsächlich schon mal beantwortet habe. Ich erinnere mich aber nicht mehr an das Ergebnis. Was aber immer wichtig ist, bei solchen Persönlichkeitstests im Hinterkopf zu haben, ist, dass das halt, und das habe ich ja auch gerade vorgelesen hier, in diesem Fall nicht wissenschaftlich fundiert ist. Also ähm, man, ja, man kann sich daran schon orientieren, aber ich glaube, man sollte immer wissen, dass das nicht 100% stimmt oder dass man es das immer ein bisschen skeptisch betrachten sollte. Also das vielleicht auch für euch, wenn ihr das mal macht, ähm, dann nehmt das nicht für gesetzt, was da steht, sondern jeder Mensch ist unterschiedlich und es ist eben nicht so, dass es nur 16 Persönlichkeiten auf dieser Welt gibt ähm, und es ganz viele Zwischennuancen gibt, also bitte versteift euch dann nicht zu sehr hinein. Ich habe hier online eine Seite gefunden, die ich euch auch mal in der Infobox verlinken werde, die heißt 16personalities.com und dort kann man diesen Test eben machen, da steht, du solltest weniger als zwölf Minuten dafür brauchen, beantworte die Fragen ehrlich, auch wenn dir die Antworten nicht gefallen und versuche keine neutralen Antworten zu hinterlassen. Und auf dieser Seite gibt es auch die 16 verschiedenen Persönlichkeitstypen, die sehr, sehr kurz vorgestellt werden in so einer Übersicht. Es gibt vier Analysten und Analystinnen, vier Diplomaten und Diplomatinnen, vier Wachen und vier Forscher und Forscherinnen. Und ich lese mir jetzt einmal ganz kurz äh, zu den 16 verschiedenen Typen durch, wie die so sind und schätze mich dann einmal selbst ein, bevor ich die Fragen dann wirklich mit euch beantworte. Das ist schwieriger, als ich dachte. Also ich würde zusammenfassen, dass die Analysten und Analystinnen eher wissenschaftlich, eher denkend sind. Die Diplomaten und Diplomatinnen sind sehr freundlich, glaube ich, sehr sozial. Das weiß ich nicht genau, ob das zu mir passt. Die Wachen sind eher so, wie diesen eigentlich so sozial, sehr zuverlässig. Die Diplomaten und Diplomatinnen sind so ein bisschen offener, glaube ich, ein bisschen... Ruhiger vielleicht, aber auch charismatisch, enthusiastisch. Und die Forscher und Forscherinnen sind klug, energiegeladen. Lieben es auf der Kante zu leben, das trifft jetzt bei mir nicht so zu. Boah, ich finde es nicht einfach. Am ersten würde ich glaube ich sagen, ich bin irgendwo bei den Diplomaten und Diplomatinnen. Aber freundlich und selbstlos, hm? <lacht> Weiß ich nicht, ob das so auf mich zutrifft. Enthusiastische, kreative, gesellige und freie Geister, die immer einen Grund zum Lächeln finden. Das klingt schon ganz gut nach mir. Ich würde mich als Aktivistin ein einordnen. Also so ist die hier genannt oder der. Und das wäre ENFPA oder ENFPT. Okay, let's go. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es fällt Ihnen schwer, sich anderen Menschen vorzustellen. Nein. Sie verlieren sich oft so sehr in Gedanken, dass sie ihre Umgebung ignorieren oder vergessen. Eher nicht. Also das ist der zweitletzte, den ich da auswähle. Sie versuchen, ihre Mails möglichst zeitnah zu beantworten und können einen unordentlichen Posteingang nicht ertragen. Also einen unordentlichen Posteingang kann ich nicht ertragen, aber Mails zu beantworten, so überhaupt nicht. Ich mache eher mal nicht, weil vielleicht ist mit Mails auch so WhatsApp-Nachrichten gemeint und ich bin die schlechteste Antworterin whatsapp die es so gibt es fällt ihnen leicht entspannt und fokussiert zu bleiben selbst wenn sie unter ein wenig druck stehen fokussiert ja entspannt nein toll normalerweise beginnen sie keine gespräche das stimmt nicht organisiert zu sein ist ihnen wichtiger als anpassungsfähig zu sein ja es ist ihnen wichtiger dass niemand verärgert wird als dass sie eine debatte gewinnen nein sie haben oft das gefühl dass sie sich gegenüber anderen rechtfertigen müssen Nein. Sie sind oft neidisch auf andere? Nein. Wenn jemand nicht schnell auf ihre E-Mail antwortet, machen sie sich Sorgen, ob sie etwas Falsches gemacht haben? Nee. Das ist wirklich etwas, was gar nicht auf mich zutrifft und was ich so oft bei anderen beobachte und jedes Mal es überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil das ist wirklich... nee, das... nee. <lacht> Nein. Einfach nein. Ihre Emotionen steuern sie mehr, als dass sie diese steuern? Ah, als dass ihre Emotionen, also meine Emotionen steuern mich mehr, als dass ich meine Emotionen steuere? Nein. Sie gehen gern zu gesellschaftlichen Veranstaltungen, bei denen man sich verkleidet oder Rollenspiele stattfinden? Nein. Sie sind eine relativ ruhige und zurückhaltende Person. Tja. Ähm, boah, schwierig, sehr, sehr schwierig. Sie machen sich oft Gedanken über den Grund der menschlichen Existenz. Ja. Wenn ihr Freund, ihre Freundin etwas über etwas traurig ist, dann bieten sie wahrscheinlich eher emotionale Unterstützung an, als dass sie Möglichkeiten zur Problemlösung vorschlagen. Nein. Sie sind der Ansicht, dass alle Meinungen respektiert werden sollten und zwar unabhängig davon, ob diese von Fakten gestützt werden oder nicht. Eine Meinung hat ja nichts mit Fakten zu tun, oder? Also Fakten sind schon wichtig, aber Meinungen auch. Es fällt ihnen gewöhnlich schwer, sich zu entspannen, wenn sie vor vielen Menschen sprechen. Ja, stimmt eher. Ihr fallt jetzt nicht mit rein, ne? So eine Kamera, das fällt mir nicht schwer. Aber ich muss tatsächlich sagen, selbst jetzt so bei Teams oder so, wenn wir da irgendwelche Gruppencalls haben, jetzt beim Arbeiten, dann ist das immer ein bisschen aufregend, wenn ich dann spreche. <lacht> Irgendwie krass, aber es ist so. In einem vollen Raum bleiben sie näher an der Wand und meiden die Raummitte. Wow. Äh. Boah, das ist halt echt krass. Man hat jetzt einfach keine vollen Räume mehr. Aber ich fühle mich, wenn ich jetzt alleine bin, schon eher am Rand wohler. Das stimmt. Sie glauben, dass es lohnenswerter ist, von anderen gemocht zu werden, als einflussreich zu sein. Ja. Oh, und jetzt kommen schon die Ergebnisse. Das war es schon. Uh, jetzt bin ich aufgeregt. Ich bin ein, eine Logistikerin. Das ist ein ISTJA. Die Ergebnisse des Tests werden also jeweils anhand dieser vier Buchstaben dargestellt und die vier Buchstaben sind jeweils Abkürzungen für unterschiedliche Charaktereigenschaften, in die dich der Test einordnet. Die erste Kategorie ordnet dich entweder als extrovertiert oder als introvertiert ein, die zweite als entweder eher intuitiv oder empfindend, die dritte eher als fühlend oder eher als denkend und die vierte, entweder als wahrnehmend oder als beurteilend. Dazwischen gibt es bei diesem Test nichts. Die ganz aufmerksamen von euch werden gemerkt haben, dass meine Einschätzung genau das Gegenteil von dem ist, wie der Test mich einschätzt. Schon spannend. Ah, und hier werden die Buchstaben erklärt. Also ich bin ja ISTJ. I steht für Introvertiert. Sie sind nachdenklich, zurückhaltend und viel alleine. Ein häufiges Missverständnis ist, dass introvertierte Menschen schüchtern sind. Das ist nicht unbedingt so aber sie beziehen ihre Energie aus ihren eigenen Gedanken und der Zeit, die sie allein verbringen. Ja. Dann S steht für Sensors, für Empfinder. Empfinder leben in der Gegenwart. Sie verlassen sich auf Fakten, gehen gut mit praktischen Dingen um und mögen es, wenn Dinge konkret und messbar sind. Ja. T steht für Thinkers, also Denker. Das heißt, ich treffe Entscheidungen durch logisches und unpersönliches Analysieren. Check. Und denke eher mit dem Kopf als mit dem Herzen, check. Wie soll man auch mit dem Herzen denken? <lacht> Nein. Und J steht für Judges, also Beurteiler. Und Beurteiler bevorzugen ein beständiges oder Beurteilerinnen. Ne? Sorry, dass ich jetzt dieses Video nicht über perfekt gegendert habe. Das war jetzt irgendwie unmöglich. Aber Beurteiler bevorzugen ein beständiges, geplantes und geordnetes Leben, das sie selbst organisieren und über das sie Kontrolle ausüben wollen. That's super me. Das passt wie lustig! Was steht hier so? Also, der Persönlichkeitstyp des Logistikers ist vermutlich der am häufigsten Vorkommende und macht etwa 13% der Bevölkerung aus. Die charakteristischen Merkmale sind Integrität, praktische Logik und ermüdliche Einsatzbereitschaft. Diese Eigenschaften machen Logistiker zu einer lebenswichtigen Stütze für Familien sowie für Organisationen, die Traditionen, Vorschriften und Normen aufrechterhalten. Uh wie Rechtswesen, Aufsichtsbehörden und Militär. Nee. Menschen mit dem Persönlichkeitstyp des Logistikers übernehmen gerne Verantwortung und sind stolz auf ihre Arbeit. Wenn sie auf ein Ziel hinarbeiten, schrecken Logistiker vor keiner Mühe und keinem Aufwand zurück, um jede gestellte Aufgabe mit Genauigkeit und Geduld zu bewältigen. Geduld? Ich bin der ungeduldigste Mensch ever, aber okay. Logistiker lassen sich nicht von Vermutungen leiten und ziehen es stattdessen vor, ihre Umgebung zu analysieren, Tatsachen zu überprüfen und zu praktischen Schlussfolgerungen zu gelangen. Gradlinig und konsequent, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, werden sie für die Erreichung des Ziels relevanten Fakten darlegen, von anderen erwarten, dass sie die Situation sofort verstehen und aktiv zu werden, das stimmt. Verlieren besonders schnell die Geduld, wenn der eigengeschlagene Kurs mit unpraktischen Theorien in Frage gestellt wird, vor allem, wenn dabei wichtige Details ignoriert werden. Ja. Wenn Projekte in Zeitraum der Debatten ausufern, können Logistiker schnell irritiert sein. Das stimmt. Sie haben einen scharfen Verstand, der sich allein mit Tatsachen beschäftigt. Ziehen es vor, autonom und autark zu sein. Sie berichten von ihren eigenen Fehlern und sagen die Wahrheit, auch wenn die Konsequenzen davon katastrophal sein können. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist wichtiger als emotionale Erwägung, ein unverblümter Einsatz, oh mein Gott, das beschreibt mich sehr gut, und ihr unverblümter Ansatz kann bei anderen den falschen Eindruck hinterlassen, dass sie gefühlskalt oder sogar roboterhaft sind. Menschen mit dieser Persönlichkeitsstruktur fällt es oft schwer, Emotionen oder Zuneigung offen auszudrücken, aber der Vorwurf, dass sie keine Gefühle oder keine Empathie finden, ist für sie zutiefst verletzend. Also hier gibt es noch ganz viel mehr Informationen, zum Beispiel auch über romantische Beziehungen, Freundschaften, Elternsein, äh, Karrierewege. Geil, da werde ich mir jetzt noch was zu durchlesen. <lacht> Spannend. Ähm, ja, das hat mir großen Spaß gemacht. Ihr könnt ja mal sagen, als was ihr mich eingeschätzt hättet. Vielleicht kanntet ihr ja diese ganzen Abkürzungen und Möglichkeiten. Auf jeden Fall habe ich mich anscheinend anders eingeschätzt, als mich der Test einschätzt. Aber wie gesagt... Ähm, man muss es immer ein bisschen kritisch betrachten, aber das, was jetzt hier so steht, trifft schon zu großen Teilen auf mich zu. Ähm, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass ich mein Leben deswegen verändern werde und ich empfehle euch das auch nicht zu tun, falls ihr diesen Test macht. Ich hoffe aber, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Mir auf jeden Fall und ich habe jetzt heute auf jeden Fall noch was zu tun, mir das alles durchzulesen. Und ähm, ja, falls ihr andere Videoideen habt, die auch so in diese Richtung gehen, gibt es noch andere Tests, die gerade irgendwie durch die Decke gehen oder spannend sind oder die ihr gemacht habt und mir empfehlen könnt, dann schreibt mir mal. Und ansonsten passt weiterhin gut auf euch auf und ähm, behaltet eure, euer Wohlbefinden im Blick. Tut euch was Gutes, denn wir leben in verrückten Zeiten und da muss man viel an sich selbst denken. Ja, und habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss!